Was geht Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, heute sind wir auf der Lasi-See. Ja. Einige von euch haben die Folge vielleicht schon kurz gesehen, aber wir mussten die nochmal runternehmen. Haben noch zwei, drei Sachen neu geschnitten und jetzt gibt es hier die frische, frische, frische Folge für euch. Einfach so. Ach so, und schönen Sonntag wünsche ich euch auch noch. Ja. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Vlog hier nennen soll. Warte mal, Vito hat gesagt, ich kann auch den E-Roller nehmen. Wo ist der E-Roller? Ja, mich mich verarscht, hier steht kein E-Roller. Freunde, wisst ihr überhaupt, wo wir hier gerade sind? Da oben. Rheinland, ganz vergessen. Rüdig schreit Ich muss mich jetzt mal beschweren. Ich muss rechtzeitig noch abziehen. Ja. Ja, dann machen wir es offiziell. Herzlich willkommen bei Kanzerwetter, hier bei uns bei dem Forschung von Technologiezentrum und Ladungssicherung selbst. Ich habe gedacht, wir fangen mal an mit drei Stunden Theorie ne? und dann wieder in der und dann gehen wir halt raus zum Fahren. Ich wollte es eigentlich andersrum machen. Ne? Kurze Einweisung, kurz knackig und dann rausgehen. Wenn ich jetzt Das ist jetzt hinten. Ich habe jetzt hinten die besseren dreder und das Auto nochmal. bleibt das Auto stabil. Ne? Hör mal, Kollege, ich habe noch so eine Jacke in Orange für dich, wenn hey, du, ja, du meine spiel. meine Nein, Nein, ich habe einen im Auto, aber danke, danke. für euer Mitgefühl. Kann dir aber das Bunny-Kostüm geben? <lacht> Ah, ich komme jetzt mit dem Auto, setze mich davor und dann fahren wir alle gemeinsam die Einführung. Wir sind auf der Lasi See. Ich lass mal, ach, da unten steht der E-Roller. Geil. Ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Na. No. Ich habe ja lange, lange habe ich euch ja erzählt, dass wir hier was Geiles geplant haben. Und jetzt ist es soweit. Wir haben unseren ersten, ich weiß gar nicht, wie ich den Kurs nennen soll. Basic, Basic Driver. Ich bin Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht fällt euch ein geiler Name ein für einen Sicherheitskurs. Es ist zu viel, Freunde. So, guck mal, da hinten fahren unsere Autos, da hinten ist schon richtig was los. Kann man das sehen? Freunde, ich sag's euch, es ist die Lasi-See brennt und ich auch mit dem E-Roller jetzt hier. Ich hoffe, das muss ich hier was einschalten. Komm, wir machen Intro und dann geht's los. Meine Güte, ey. Richtig was los hier. So, dann fahren wir mal. Fahre ich mal gemeinsam mit euch? Oh, oh, aha. So, ja, das ist nämlich, ich hoffe, man hört das auch mit den Windgeräuschen. Das ist unser geiler Kurs. Es wird so sein, dass wir mit Fahranfängern, weil die nämlich immer alle Bock haben, mit dem R8 zu ballern und meinen, die haben es richtig drauf, werden wir hier schön über die Lassisee ballern. Und da machen wir dann Sicherheitstrainings, Freunde. Ich fahre hier wahrscheinlich gerade voll durch die Spur. Der Harald, das ist der, ich weiß gar nicht. Geschäftsführer das ist, glaube ich, das. der leitet die ganze Bude hier. Der fährt schön mit den Autos jetzt erstmal hier rum, macht da schöne Anleitung. Guckt euch das mal an, wie das hier läuft. Das ist die Kreisbahn. Richtig geil. Auf diesen Dingern üben wir dann nachher nicht nur das Querfahren, auch das Übersteuern und Untersteuern. Also im Prinzip ist das ja fast das gleiche. Wisst was ich meine, Freunde? Guck mal, da hinten kommt auch unser r Richtig geile Karre. Meine Liebe. Wie la si So sieht's aus. Ich bin richtig stolz darauf. Es macht richtig Bock. Also, es wird so sein, dass ihr dann auch daran teilhaben könnt. Was die Bude kostet, weiß ich immer noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall erschwinglich für euch sein. Ich mach das zusammen mit Vito auch. Firma Vima. Hashtag Schleichwerbung. Ist keine Dauerwerbesendung. Ist nur. Ist Vito. Vito hat's halt auch drauf. Da geht's darum, dass ihr mal lernt, was euer Auto überhaupt kann. Driften können, wie ihr wegrutscht. Wie, wie das alles funktioniert. Wie, wie diese ganzen Helferchen funktionieren. Helferchen, was für ein Wort. Also, ESP, ABS, ASR. Was das alles macht. Und was es macht, wenn es das nicht mehr macht und was es macht, wenn ihr Scheiße-Reifen habt, weil ihr 27,95 Euro nur für eure Reifen ausgeben wolltet, aber 8.000 Euro für eure Felgen. Das nehme ich, aber da werdet ihr ja sehen. Und all diese Sachen machen wir hier auf der Lazi See. Mann, ey, pass auf! Ich zeige euch mal richtig geilen Porn von der Bude hier. Und danach nehme ich euch äh, mit durch die Folge. Ist das ein Deal oder ein Deal? Deal. Let's go. God, they're the brothers on the rise now. Nice, nice, nice. Schön mit Warnwässer, Freunde. Immer mit Warnwässer. Hier ist Auslaufzone, oder? Das kann ja hier stehen. So ist das dann hier mit uns auf der Lasi See. Schönes Ding, schönes Ding, hab ich richtig Bock drauf. Es geht mir halt um diesen Mehrwert, wisst ihr, weil viele haben auch immer in die Kommentare geschrieben, boah, was willst du mit achten mit bin, Fahrstuhlwagen, kann ich dir sagen, euch sensibilisieren, dass du nicht meinst, du kannst hier mit 280 in die Kurve ballern, du hast es richtig drauf und dann muss einer deiner Mama sagen, der Kevin kommt nicht mehr nach Hause, also nicht unser Kevin, anderer Kevin. Das ist nämlich scheiße und damit ihr mal checkt, was da so abgeht, ballern wir schön hier durch. Oh, da hinten fährt er, ist das der Herr? Ich sehe das gar nicht. Doch, das ist er. Richtig geiles Ding, schön umgebaut, 610 PS. Fällt ja wie meine Großmutter, die keinen Führerschein hat durch die Kurve. Mal Gas geben! Und? Geht gut, ne? Freunde, der Harald hat auch Bock. Das macht Spaß mit ihm. Das ist halt nicht so luschig, so mit so, oh, mal eben ja, gucken. Ja, Ja, geil, machen wir gleich, auf jeden Fall. Bei sowas bin ich auch mal dabei. Haha, <lacht> was Der denn? macht, was er will. Ja? Ich hab schon richtig sitzige Knie, ehrlich. Ich hab schon gesehen, <lacht> du bist einmal richtig so, Das ist richtig weggerutscht, ne? Ja. Aber geil, oder? Ja, das also machen auf jeden Fall Bock. Also, ohne Scheiß, ist halt richtig Adrenalin pur, ne? <lacht> Schön. Okay. Hallo, sind Sie bereit für ein Interview? Hallo! Okay. Aber Harald ist cool, macht Bock mit ihm, ja, oder? Ja, ist die geil, Also ist nicht so langweilig, so, fahr mal langsam. Will. Sagt er das mal, du drauf oder also ein bisschen schneller, oder? Ja, ah, geil, Jetzt Die ganze Zeit! <lacht> die hinter der Scheibe kleben. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> Hier so, wir gehen eben zur Besprechung. Schön, sauber, wir gehen zur Besprechung. So, da hinten kommt Vito. Schön. Ja, ihr seht ja, was wir hier machen. Wir gucken uns jetzt das mal an. Wir besprechen jetzt einmal so ein bisschen, dass ihr auch seht, wie das für euch als Teilnehmer ist. Fragen wir mal ein, zwei Teilnehmer, wie die das so finden. Hier, Ronny. Und Ronny, wie ist ehrlich, Ich hab wirklich zittrige Knie. <lacht> Aber du hast dich schon getraut, auch, ne? Die ballert alle ganz schön, ne? Kannst ruhig auch drücken, ne? Hast du mit die Hände geschaltet? Nee, ne, ne? Ähm, hier noch mal drei Oh, einmal ähm, nur. Wie war die Nummer für euch erstmal? Was gemerkt? Na klar, steigende Geschwindigkeit, ich habe weniger Zeit in meinen Hütchen. ist immer das gleiche Hütchen gefallen, andere sind gar nicht gefallen, Komischerweise ne? dreimal das gleiche Hütchen gefallen. Ich sag nicht, wer ist fahren. ne? Sorry, gar nicht. Oh, der riecht gut. Und, wie ist so? Wird ihr schon ein bisschen kotterig mit der Karre oder geht? Wenn du im ersten Gang wenn du manuell, muss man manuell schalten. und dann richtig. Ja, wie schaltest du manuell? Ne? Sobald du mit der Wippe Ach, dann schaltet ich? er nicht mehr. Doch, der schaltet mir schneller. Wie schneller? Nochmal. mal an. Wenn die Wippe, mach eins, ne? Der starte erst mal. Kannst du direkt starten. So, das heißt hier oh. Du bist auf Komfortmodus. Ja, weiß ich doch nicht. Drück mal drauf. Mach mal, bis Dynamik steht. Ja, so kannst du lassen. Ja, Dynamik ist der richtige Gib mal Gas, hörst du schon Dynamik? Das, das schaltet mir bis 6. Gang hoch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bleibst du dynamisch. Also ihr seht, was wir hier machen, das ist eine ziemlich geile Geschichte und auch kein Kindergeburtstag. Also wir fahren hier nicht irgendwie im Kreis und mal so ein bisschen bremsen oder so. Da ist schon richtig Druck auf der Pelle. Und ihr sollt ja auch checken, dass das manchmal nicht funktioniert, was ihr da geplant habt. Genau darum geht's ja. Und wo wollt ihr das anders ausprobieren als hier? Das du ja im Hintergrund? Oh, ja, hat nicht so gut geklappt. <lacht> Aber genau dafür ist das da, dass ihr halt seht, was macht das Auto, wenn ihr mal übertreibt. In der 30-Zone ist halt kacke, da kannst du es nicht bringen, ballerst irgendwo rein, alles scheiße. Aber hier, hier ist so geil. Hier kannst du schön raufdrücken. und hier könnt ihr selber auch merken, also ihr habt hier genug Auslaufzone, hier kann eigentlich nichts passieren. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da musst du schon Herbe übertreiben, damit hier was schief geht, ganz ehrlich. Der jetzt gibt auch mal gut Gas, hat er gerade auch schon. Ah ja. Freunde, so sieht's aus. Oh, da kommt der R8 wieder. Komm, das gucken wir uns auch noch an. Ich mag das. Klingt auch immer ganz geil. Ist übrigens mein Dad, der die Karre fährt. Der fährt nämlich auch wozu man damit? und zu damit. ich habe gedacht, besser, wenn er mal so ein Training mitmacht. Ja, vor die packt oder was? Schön! Ja Freunde, falls es euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann sehen wir uns auf der Lazi See. Weiter, wieder und so. Wir machen richtig geile Sachen hier, ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch vorstellen könnt, was wir hier noch so machen. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!